Herzlich willkommen zur ersten Sitzung in unserem Starterkurs. In diesem Video zeige ich kurz, wie unser Codeplan aufgebaut ist. Zunächst mal handelt es sich bei einem Codeplan einfach um eine Kopie des Fragebogens, den Sie ausgefüllt haben. Allerdings eben mit dem Unterschied, dass hier jetzt kein Befragter seine Antworten einträgt, sondern dass wir diesen Codeplan als Übersetzungshilfe verwenden, um die Informationen, die der oder die Befragte auf dem Fragebogen eingetragen hat, in das Programm übersetzen zu können. Das heißt, wir überlegen uns jetzt, für jede Variable, wie können wir die in den Datensatz eintragen. Konkret heißt das, dass für jede Frage wir uns einen Variablennamen überlegen. Und zum Zweiten überlegen wir uns, wie die einzelnen Antworten der Befragten ins Programm übertragen werden können. Das heißt, dass wir für jede Antwortoption, die wir auf dem Fragebogen stehen haben, uns einen numerischen Code überlegen bzw. festlegen. Schauen wir uns das einfach mal anhand dieser, dieses Codeplans hier an. Die erste Variable bzw. die erste Frage auf dem Fragebogen ist hier die Fragebogennummer. Diese Fragebogennummer versehen wir jetzt mit dem Variablennamen f1. Das heißt, später auf dem, in dem Datensatz in Starter taucht dann als Variablenname f1 auf. Und dort wird dann die Fragebogennummer eingetragen. Wenn keine Fragebogennummern vergeben werden, kann man dieses Feld einfach freilassen oder eine Minus 1 für keine Angabe eintragen. Dieses gilt für alle Variablen in unserem ganzen Datensatz. Immer wenn eine Person auf eine Frage nicht geantwortet hat, also keine Angabe gemacht hat, dann tragen wir den Wert Minus 1 an der Stelle ein. Die zweite Variable... Ist, bezieht sich auf die Frage, ich muss nach oder vor der Uni noch jobben. Und diese Frage versehen wir mit dem Variablen-Namen F2. Außerdem hat diese Frage zwei Ausprägungen, Ja und Nein. Und da vergeben wir die numerischen Codes 1 und 2. Das heißt, später tragen wir für eine Person, die hier Nein geantwortet hat, den Wert 2 in die Variable F2 ein. Dann haben wir die Variable F2. 3. Ich betreue, pflege nach oder vor der Uni mein Kind oder einen Angehörigen. Auch dort haben wir die Ausprägung 1 und 2, beziehungsweise die Ausprägung Ja und Nein. Dann kommt eine kleine Besonderheit, und zwar kommen jetzt drei Fragen, die wir zu einer Variable zusammenfassen. Das liegt daran, dass diese drei Aussagen sich hier gegenseitig ausschließen. Dort steht einmal, Starter ist heute mein einziger Kurs. Ich habe heute insgesamt zwei oder drei Kurse und ich habe heute insgesamt mehr als drei Kurse. Diese Aussagen schließen sich logisch aus, deswegen kann ich mein Kreuz entweder nur hier bei Ja setzen oder hier oder hier. Und um die Codierung auf dem, auf dem, im Datensatz zu vereinfachen, gehen wir folgendermaßen vor. Wir vergeben den Code 1, wenn die Person auf diese Frage Ja geantwortet hat. Wir vergeben den Code 2, wenn die Person hier Ja geantwortet hat. Und wir vergeben den Code 3, wenn die Person hier geantwortet hat, also gesagt hat, ich habe heute insgesamt mehr als drei Kurse. Wo die Person Nein angekreuzt hat, können wir dann entsprechend ignorieren. Und diese Information, also den Wert 1, 2 oder 3, tragen wir dann am Ende in diese Variable F4 ein. Dann kommen wir zur Frage, in welchem Stadtbezirk wurden Sie. Das ist die Variable mit dem Variablen Namen F5. Hier nummerieren wir diese Bezirke einfach durch, die es in Hamburg gibt. Das sind sieben Bezirke. Dann haben wir noch die Antwort weiß nicht, die kodieren wir mit dem Wert 8. Und dann haben wir noch die Antwortmöglichkeit ich wohne nicht in Hamburg. Diese Antwort kodieren wir mit dem Wert minus 2. Das liegt daran, dass wir gerne eine minus 2 vergeben möchten, wenn eine Frage auf einen Befragten nicht zutrifft. Das heißt, wenn ich jemanden frage, in welchem Stadtbezirk von Hamburg wohnen Sie und die Person wohnt gar nicht in Hamburg, dann trifft die Frage auf die Person nicht zu und dafür haben wir eben einen gesonderten Code, das ist die minus 2. Auch das habe ich hier unten nochmal hingeschrieben, trifft nicht zu minus 2. Dann sind Sie für das Bachelorstudium nach Hamburg gezogen, ist die Variable f6 mit den Ausprägungen Ja, Nein, Noch Nicht, Aber Bald. Diese Ausprägungen werden einfach durchnummeriert. Genauso ist es bei der Variable F7, bei der Variable F8. Es wird einfach durchnummeriert, welche Ausprägungen dort angegeben werden. Dann haben wir die Frage, welche Sportart betreiben Sie? Und das ist jetzt das erste und einzige Mal auf unserem Fragebogen, dass wir eine offene Frage gestellt haben, wo die Personen einfach ihre Antwort ähm, reinschreiben konnten. Und das ist dann auch in der Auswertung bzw. bei der Übertragung in das Programm eine Besonderheit. Und zwar handelt es sich dann um eine sogenannte String-Variable. Da müssen wir dann bei der Eingabe in Starter darauf achten, das korrekt einzugeben. Mehr dazu im Video zur Dateneingabe. Bei der Variable F10 haben wir wieder die Ausprägung 1 und 2. Und dann haben wir hier die Variablen F11 12, 13, 14, 15. Hier ist es wichtig, dass man sich klar macht, dass diese Ausgehmöglichkeiten jeweils eine eigene Variable sind, in die dann die Zahl hineingeschrieben wird, die die Person dort angegeben hat. Das heißt, wenn die Person beispielsweise geantwortet hat, ins Kino gehe ich zweimal im Monat, wird dort für die Variable f11 der Wert 2 eingetragen. Sollte die Person nie angekreuzt haben, dann tragen wir den Wert 0 ein. Das gilt für alle fünf Variablen hier. Dann haben wir die Variable f16. Auch dort wird einfach der numerische Wert, der hier eingetragen wurde, abgeschrieben. Also zum Beispiel 1990. Die Variable f17 hat wieder die Ausprägung 1 und 2. Bereits einen Studien- oder Ausbildungsabschluss vorhanden, ja oder nein? Dann kommt jetzt hier eine Besonderheit. Und zwar wird dann gefragt, wenn ja... Haben Sie eine Berufsausbildung, einen Bachelor, einen Master oder einen sonstigen Abschluss? Hier muss man sich jetzt klar machen, dass das das erste und auch einzige Mal in unserem Fragebogen ist, dass Mehrfachantworten erlaubt sind. Das heißt, die Personen können hier zum Beispiel ankreuzen, dass sie eine Berufsausbildung und bereits einen Bachelorabschluss haben. Und diese Besonderheit führt dazu, dass wir hier nicht nur eine Variable erstellen. Also wir können nicht nur eine Variable F18 erstellen und dort alle Informationen eintragen, sondern wir müssen vier getrennte Variablen erstellen. Die erste Variable heißt F18 A und beinhaltet nur die Information, ob die Person eine Berufsausbildung absolviert hat oder nicht. Und zwar wird das mit 10 kodiert. Heißt also, wenn die Person hier ein Kreuz gesetzt hat, vergeben wir den Wert 1. Wenn die Person kein Kreuz gesetzt hat, vergeben wir den Wert 0. Genauso gehen wir bei der Variable F18b, F18c und F18d vor. Dann die Variable F19 hat wieder die Ausprägung 1 und 2. F20 ist das durchschnittliche Erwerbs-, äh, die durchschnittliche Erwerbstätigkeit pro Monat in Stunden. Wichtig, da ist hier pro Monat gemeint, nicht pro Woche. Da gibt es manchmal Verwechslungen. Dort wird einfach die Stundenzahl abgeschrieben, die dort steht. Sollte die Person hier das Feld einfach freigelassen haben, dann ist es keine Angabe, also die minus 1, weil dann wissen wir ja nicht, ob die Person, ähm, beziehungsweise dann wissen wir nicht, wie viele Stunden die Person eben pro Monat arbeitet. Anders ist es, wenn die Person hier einen Strich gemacht hat oder eine 0 hingeschrieben hat, dann wissen wir, die Person arbeitet nicht, dann tragen wir Null Stunden ein. Und es ist auch so, wenn die Person hier geantwortet hat, dass sie nicht arbeitet, dann können wir hier auch die Schlussfolgerung ziehen, dass auch die Erwerbstunden pro Monat Null Stunden sein müssen. Das heißt, dort kann dann eine Null eingetragen werden. Oder was inhaltlich auch gleich wäre, eine Minus für trifft nicht zu. Denn wenn ich sage, die Frage nach der ähm, durchschnittlichen Erwerbstätigkeit in Stunden trifft auf mich nicht zu, weil ich eben geantwortet habe, dass ich nicht arbeite, dann ist das inhaltlich dasselbe, wie wenn die Person dort 0 Stunden eingetragen hat. Dasselbe Vorgehen ist dann auch ähm, das Richtige bei der Variable F21. Das ist, dann die Mon das ist dann die Höhe des monatlichen Nettoeinkommens in Euro. Die Variable F22 fragt, ob noch weitere Einkommensquellen neben der Erwerbstätigkeit vorhanden sind. Ja oder Nein. Und auch hier ist es wieder so, wenn die Person hier Nein geantwortet hat, dann können Sie hier direkt... Bei diesen, anderen, äh, bei diesen drei anderen Einkommensarten wieder eine minus 2 eintragen, weil dann keine weiteren Einkommensquellen, also keine von diesen drei hier vorhanden ist. Wenn hier wieder ein, ein Euro-Wert eingetragen ist, können Sie den einfach abschreiben und wenn eine 0 oder ein Strich signalisiert, dass die Person in diesem Bereich keine Einkünfte hat, dann können Sie entsprechend ähm, wieder eine 0 oder eine minus 2 eintragen. In einer neueren Version dieses Codeplans haben wir hier teilweise auch noch die Ankreuzmöglichkeit, trifft nicht zu. Das wäre also inhaltlich dann dasselbe, wie wenn die Person hier ähm, einen Strich hingesetzt hätte, als Information dazu, dass sie eben keine Einkünfte in diesem Bereich hat. Also sollte hier ein trifft nicht zu angekreuzt sein, vergeben Sie, so wie es hier unten auch steht, den Wert minus 2. Dann haben wir hier die nächsten vier Variablen zu den monatlichen Ausgaben. Dort gehen Sie wieder genauso vor, dass Sie entsprechend den Wert abschreiben oder eine minus 1 für keine Angabe oder minus 2 für trifft nicht zu eintragen. Abschließend haben wir dann noch die Information zum Geburtsjahr. Auch dort schreiben Sie den Wert einfach ab. Das Geschlecht ist die F31. Und ähm, noch eine kleine Anmerkung zur Variable F32. Die Größe wird hier in Meter eingegeben. Das heißt, Sie sollten das so abschreiben, wie das hier steht. Also 1,80, falls eine Person 1,80 Meter ist. Es ist allerdings wichtig, daran zu denken, dass in Starter das Dezimaltrennzeichen der Punkt ist. Das heißt, wenn die Person 1,80 Meter ist, tragen Sie 1,80 ein. Soweit als kleine Übersicht, als kleine Übersicht zum Codeplan. Viel Erfolg beim Umsetzen.